Ich habe jetzt hier erst noch was rausgesucht, was wir uns erst mal ganz kurz anschauen müssen. Auf jeden Fall. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wer einen Kampf gewinnen würde? Spinosaurus gegen Indominus Rex. Schreibt mal in den Chat rein, wer würde den Kampf gewinnen? Spinosaurus gegen Indominus Rex. Ich habe das Video hm. zwar schon geliked, werdet ihr gleich sehen, aber ich kenne den Ausgang selber noch nicht. Ich glaube Indominus. Auch wenn ich Spino lieber sehen würde. Wegen seiner oh. Fähigkeit, sich zu tarnen, meinst du? Ja. Und weil der halt so Raptor-mäßig ist. Der ist halt so ein bisschen flinker irgendwie nochmal. Dann schauen wir jetzt nämlich mal ganz kurz hier rein. Da geht es nämlich genau um diesen, um den Konflikt. Spinosaurus gegen den Dominus Rex ist animiert. Wahrscheinlich aber auch sehr gut animiert. Das sah zumindest in der Vorschau ziemlich geil aus. Wer es schon der kennt, bitte nicht spoilern. Geht 14 Minuten, sehe ich jetzt gerade. Und wegen seiner Intelligenz. Ja, stimmt. Ja, es wurde immer gesagt, er ist sehr intelligent, aber... Ja. Zu verhalten dass ich jetzt auch nicht so schlau, oder? Ich wollte gerade sagen, im Film hat man davon jetzt nichts gesehen. Jetzt komme ja nicht mit den Klauen, die er an die Wand gemacht hat. Da war er nicht schlau. Der Rest war einfach dumm. Kommt da jetzt mal rein. Ich bin gespannt. Fehlt mir jetzt auch gerade so ein bisschen der Kontext, aber das macht ja nichts. Ganz kurz, der Spinosaurus, wenn der wirklich so ausgesehen hätte... Wäre der nie im Leben nur ein Fischfresser gewesen, auf gar keinen Fall. Es gibt ja Bilder vom aktuellen Spinosaurus, sage ich ja, das würde irgendwo passen, aber hier, ne. Das Design dem noch irgendwie so geil. Scheiße gelaufen. Oh. Das, das ist so typisch, ne, das passiert immer. Aber schade, dass Sie nicht das Design aus Jurassic Park 3 genommen haben. Mhm. Mhm. Ja, so ein Foto ist mehrere Millionen Dollar wert auf dem Markt, auf dem Schwarzmarkt. Ach, und jetzt einer der Steine, der Rex, oder was? Ach so, der hat sich nur getarnt. Ja, jetzt check ich's auch. Oh, das ist auch auch eine coole Idee. Das ist echt eine gute Idee. Boah, wie fies der aussieht, ey. Schon geil. Der ist ein bisschen groß geraten, oder? Irgendwie schon, ja. Boah. In Dominus Zilla. Das ist der nächste Gegner im neuen Monsterverse-Film. Wie stehst du zu dem Design von den äh, Hybriden? Hm, Habe ich eigentlich kein Problem mit. Gerade den Dominus finde ich, der sieht richtig cool aus. Wie siehst du das? Ich mag die auch. Ich finde die echt gut. <lacht> Beim Indoraptor finde ich sogar noch ein bisschen besser. Ich mag diesen schwarzen Look mit diesem goldenen Streifen. Der Kontrast gefällt mir. Ich finde es nur so schade, dass sie so schnell verheizt wurden. Das stimmt, ja. Aber diese, Kl diese Klonideen und so, die gab es ja schon früher, ne? Ja, ich drücke ganz mal auf Stopp hier, für die, die es auch nicht wissen. Ähm, auch in Jurassic Park, die Dinosaurier waren, zumindest im Buch ist das so, waren Klone gewesen. Das heißt, man hat geguckt, welchen Saurier man wie klonen kann. Die haben sich am Anfang noch nicht, durften sich auch nicht fortpflanzen, logischerweise. Ne? Das heißt, du hast nicht angefangen, aus diesem Insekten-DNA-Zeug und Velociraptoren zu machen, sondern die haben angefangen, einen Velociraptor zu erschaffen. Wenn der dann richtig gewesen ist, dann haben sie den ganz oft geklont. Das heißt auch in Jurassic Park sind sie eigentlich schon so vorgegangen. Wenn der richtig gewesen ist, stellen mal vor, der nur so ein Klumpfuß oder der Kopf ist ein bisschen zu groß. Drei Köpfe. <lacht> Drei Köpfe Boah, Raptor. das wäre geil. Sehr wär geil. Der Indo Ja, Indo, alles mit Indo jetzt. <lacht> Oh, jetzt, ich kriege jetzt schon wieder Bock, kurz in 2 zu sehen. Findest du den zweiten noch besser als den ersten, ja? ja es ist so schwierig. Die kämpfen immer um einen Platz in meinem Herzen. Das Ding ist, der erste ist halt geil inszeniert, der ist schön düster und der zweite, der hat halt einfach die Monster und die Musik. Ja. Hm. Allein das Oldschool Godzilla und Mothra-Theme. Hm. Ich hätte das Kind da jetzt aber irgendwie nicht gebraucht. Ich finde, das stört gerade so ein bisschen in der Story. Ich will jetzt sehen, wie die beiden sich hier... Irgendwie schon, ja. Also ich werde direkt abgestürzt. Du hast aber auch keine Plot-Arme. Das stimmt. Ich fand halt im dritten auch den Spino so geil, weil er so ein Arschloch einfach war. Der hatte einfach Bock, die Leute zu jagen. Das stimmt. Das stimmt. Einfach wie so, wie so ein eigener Charakter, so ein richtiger Drecksack. matrix zeit Er ich, ich hätte es irgendwie aber auch gefeiert, wenn sie jetzt aufgefressen worden wäre. So, pick weg. Die Person, die das hier animiert hat, äh, hat auf jeden Fall Bock, so ein bisschen Storytelling auch zu betreiben. Ja. Generell, ist ich habe auch mal? gestern und vorgestern haben wir uns so Animationsfilme angeguckt. Da gibt es richtig geile, gerade so gezeichnete. Also, das ist da draußen für talentierte Menschen. Mal ganz kurz. Hört ähm, man den man auch noch während das Video läuft, weil nämlich das Video und der Pandaman beide über dieselbe Tonspur laufen, das ist, glaube ich, ein bisschen blöd, ne? Ich muss dich einfach dann gleich oder beim nächsten Mal separat abgreifen, glaube ich, das wäre, glaube ich, schlauer. Soll das hin? Ey, wir haben das schon mal irgendwie geschafft, oder? Es hat zwar ein paar Stunden gedauert, aber... Stimmt. Ich muss mir unbedingt das Elgato-Mikro holen, weil da hast du direkt eine Software, wo du das alles regeln kannst. Echt? Das ist gut. Ja, das ist so praktisch. Ich glaube, du musst einfach nur bei OBS jetzt neuen Ton angeben und dann gehst du einfach anstatt auf Desktop-Ton gehe ich dann jetzt eben auf Discord. Aber steht gerade Ton passt. Okay, Ton passt. Okay, weiter geht's. Wenn's passt, dann passt's. Wenn nicht, dann wird's passend gemacht. Er wird ja auch ein bisschen blutiger anscheinend. er versucht, in das Geleg zu brechen. Wir haben T-Rex auch hat es geschafft, was? Ja, toll. Ja, das war's dann mit dem Kampf. Äh Ja, das, das ist. Jeder, jeder Fanfilm, jeder animierte Fanfilm hat dieses extreme Blut. Und ich finde, es hat was, ey. Ja, ich wollte es auch erst sagen. Ich finde geil. Wirkt halt direkt äh, dramatischer. Ja. Huggy, es wird Zeit, mal den Link wieder zu posten. Ist Spooky dein Mod, oder was? Nee, Spooky ist äh, einer der aktivsten Mitglieder der Community und des discord kanals will ich mal sagen. Hm, bin ich jetzt übrigens auch beigetreten. Ich hab den Link zu spät gesehen, leider. Achso, ja. ja. Ich habe den Einladung geschickt, stimmt. Boah, der war gut. Einmal drehen und dann Ah, auf die Finger, ey. Sehr gut. Siehst weißt du? Das meine ich. Das, das hätte so ein James Bond böse, jetzt gemacht einfach. Wir brechen ihm die Finger Ja, der Spino ist schon ein kleiner Küsten. Ah, ich finde das cool. So den Viechern ohne Charakter gehen. Ja, Christian. Er wirklich. Ja, klar, das ist ja auch der Spino. Oh, er wird jetzt abgelenkt, weil bei der das Ding klingelt oder was? Das ist ja dumm ja. jetzt, ey. Nee, das zählt aber nicht. Oh, nein, in den Schenkel. Ja. Hä? Guck mal, wie der Spino loslegt, der beißt mir halt an dort in den Kopf. Ich merkte dem jetzt einfach und ja. Lame. Der steht doch bestimmt nochmal auf. <lacht> Random Soldat Nummer 1. <lacht> Immer mit Helikopter. Oh, gut, nee, es geht gut, noch oder? weiter, es geht noch ein ganzes Stückchen weiter, ey. Da klotzt er doch schon wieder rein. Juhu! -huh. <lacht> warum, wir sind doch nicht gerade an die Resident Evil Serie. Weil die Soldaten aussehen wie die von Umbrella. Ja, und weil die auch mit ihren komischen Helis über die Viecher fliegen. Okay, schießen wir mal rein, ne? Oder? Nee. Doch. Holbock. Oh, Wann lernt ihr Solche Viecher betäut man nicht. Geil, das war cool. Ui. Trotz im In den Arsch, oder? da so aus, zumindest. Ah, mein Arsch. Ja, ich hab den Arsch getroffen. Geil! Der tut nur so. Ich glaube auch. Das ist jetzt der Move, den auch der, der Indoraptor gemacht hat. Er hat nämlich gar nicht oh. getroffen. und tschüss. So eine Szene hätte zum Beispiel auch im neuen Jurassic World Dominion auftauchen können. Mhm. <lacht> Wobei, wenn er jetzt nicht aufpasst, dann wird sein Gesicht weggesäbelt. Ja, ja man dann was. lass die halt ein bisschen mehr wie Monster darstellen. Das passt doch schon. Hey, wenn man die Viecher wie so bei Creature Features darstellt, da bin ich auch voll äh, dabei. Hast du schon oh. mal Dino Crisis gezockt? Ähm, ganz ganz früher. Lange her. <lacht> War aufgegessen. War aber eigentlich ganz cool. Du zockst das ja gerade, ne? Ja, ja, ja. Ja, er zieht sich das einfach raus. <lacht> Erst Einfach nochmal drauf schießen kommen, ich mein nur zurück. mal sicher gehen, ey. Du weißt ja nie, was passiert. Mach's gut, Krawattenknoten. Geiler Name, by the way. Ja, mach's gut, mach's gut. Ich hab's eben gerade erst gelesen, sorry. Der ist aber allein. Aber er hat den Spinosaurus eingeklebt und nicht den Indominus Rex. Das ist doch schön. Hm. Oh nein. Und der Spino hätte den Kampf aber gewonnen, wenn das Kind den nicht abgelenkt hätte, ne? Stimmt. Oh, da haben sie eine. die bringen den aufs Festland. Das ist auch eine sehr interessante Was-wäre-wenn-Geschichte. Was wäre, wenn der in Dominus Rex wirklich ans Festland gekommen wäre? Spooky ist dafür, dass das Kind gegessen wird anscheinend. <lacht> wenn das Kind nicht gegessen wird. Vielleicht im nächsten Teil. In diesem auf jeden Fall schon mal nicht. Hier gab es auf jeden Fall schon mal keine Kinder, die gegessen werden. Also ich hätte es ja geil gefunden, wenn in äh, Dominion... Das jetzt so endzeitmäßig gewesen wäre, weißt du, dass sie so richtig fette Arenen gebaut hätten, wo die Dinos dann kämpfen und so. Und dann bricht da auf einmal irgendwie so ein T-Rex rein und macht da richtig Rambazamba und so. Ja, sowas hätte ich mir auch eher gewünscht, aber sowas traut man sich ja nicht.